Wir waren bei der McNamara-Demonstration, ich wollte noch mal gucken wann die war, 68, 68 genau. Es war die große Vietnam-Demonstration in Heidelberg. Eine Woche vorher war im, im, im Altbau, im großen Hörsaal, kamen fünf Studenten von der Uni, die uns blöden PH-Studenten klar gemacht haben, wie wir uns bei einer Demonstration verhalten müssen. Das heißt also, die Polizisten foppen, bis die ausfällig werden und dann strahlenförmig in alle Richtungen wegrennen. Die können ja nur einem oder zwei nachgehen und so passiert am meisten nichts.